Hallo Sprösslinge! Am 15. und 16. Mai fand das Fanfestival 2021 statt, in welchem viele lustige oder informative Panels abgehalten wurden, unter anderem auch der 64. Brief des Produzenten mit wichtigen Infos zu Patch 5.55 und mehr. Dieser Patch wird am 25. Mai implementiert und bringt den Abschluss des Hauptszenarios für Shadowbringers mit sich, während gleichzeitig die Überleitung zu Endwalker gemacht wird. Daneben wurden Patch-Details erwähnt, die schon im letzten Brief veröffentlicht wurden und nichts Neues sind. Die Playstation 5-Version wird ebenfalls offiziell am 25. Mai in Betrieb genommen. Zur neuen Bosia-Zone, die Satna-Ebene, wurde im Verlauf der Präsentation neue Details angesprochen. So werden die Entscheidungen des Spielers den Verlauf der Story stark beeinflussen und die Art und Weise, wie sie ans Ende gelangen, ähnlich wie beim baldesian arsenal in in welchem Spieler je nach Entscheidung in einer von zwei Zonen landeten. Es wird geraten, wirklich über die Entscheidungen nachzudenken. Ergänzend dazu wurden ein paar Bilder der neuen kritischen Gefechte gezeigt. Auf dem ersten ist ein humanoider Boss mit dem roten Augemarker zu sehen, auf dem nächsten ein weiterer humanoider roter Boss mit vier Armen und einer Art Schwert oder Axt in der einen Hand. Im dritten Bild ein weiblich aussehender Boss mit Gottesanbeterklauen und einem großen Avatar, der hinter ihm schwebt. Außerdem zeigte Yoshida auch ein Bild zu einem der neuen Duelle, in welchem ein ähnlicher Boss wie aus dem Dungeon Castrum Abania zu sehen ist, sowie ein Bild zum neuen 48er Raid-Inhalt Dalriada, in welchem die Spieler in einer Art Maschinenraum gegen einen humanoiden Mech kämpfen. Danach zeigte er noch ein bisschen was vom neuen Gear und ein neues Zweisitzer-Mount, welches anscheinend ebenfalls im neuen Bossier-Content erhältlich ist. Wie vorher schon bekannt war, wird der maximale Widerstandsrang auf 25 angehoben und man soll sich darüber hinaus Boni arbeiten können, die im Englischen als Resistance Honors bezeichnet werden, also grob übersetzt Widerstandsehrungen. Durch Kämpfe könnt ihr euch Frontwissen verdienen und mit genug davon Frontwissen-Abzeichen erwerben. Kleiner Hinweis, das sind keine offiziellen deutschen Begriffe, ich habe nur versucht sie möglichst akkurat zu übersetzen. Diese Zeichen können wiederum in drei unterschiedliche Widerstandsehrungen investiert werden, welche einen unterschiedlichen Wert boosten. Die erste Ehrung heißt Sonne der Kraft und erhöht die maximalen LP. Die zweite Sonne der Tapferkeit und erhöht den Schaden und die dritte Sonne des Beistands und erhöht die Heilkraft. Diese Ehrungen richten sich folglich an die jeweilige Rolle und gelten nur für die Bossergebiete. Die letzten Schritte der aktuellen Reliktwaffen werden freigeschaltet, sobald ihr Zugang zur Satnor-Ebene habt. Dabei sollen die Attribute nur minimal besser sein als die Waffen aus Eden 9 bis 12 Savage. Auch hier wird die erste Waffe in der Fertigstellung am längsten dauern, bei den restlichen ist der Prozess verkürzt. Die Materialverwertungsgegenstände bei ausgewählten Prüfungen wurden ebenfalls nachträglich angepasst. Gute Nachrichten für die Zeit nach Patch 5.55. Es kommen definitiv noch einige Patches auf uns zu, bis zum Release von Endwalker, also ist einer absoluten content damit entgegengewirkt. Außerdem wird auf großen Wunsch der Fans das Final Fantasy 15 Event am 9. September wieder eingeführt, bei dem ihr die Noctis-Karte, das Noctis-Outfit und den Regalia für MGP erhalten könnt, wenn ihr fleißig seid. Und das, obwohl der Regalia eigentlich schon lange im Mogri-Kiosk erhältlich ist. Respekt Yoshi-P! Außerdem wird Endwalker nun voraussichtlich im November released werden. Das waren soweit alle Infos aus dem 64. Brief des Produzenten zusammengefasst. Ich hoffe euch hat das Fanfest genauso gefallen und berührt wie mich und vielleicht können wir nächstes Jahr schon wieder persönlich vor Ort sein. Bis zum nächsten Video, euer Booker.